Hi, mein Name ist Marco Lorenz. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du Gate 4 Deep Body Scan Meditation am effektivsten nutzt und ich werde dir sehr viele geheime Methoden und Tricks und Techniken zeigen, wie du nochmal das Ganze wirklich verintensivierst und verstärkst. In diesem Video geht es darum, dass du lernst, wie du G4 auf der einen Seite am besten nutzt, aber vor allem wirst du, wie du trainierst, deine Augen zuzumachen und dich zu disconnecten. Ja? Wo man im EG sieht, das Gehirn wählen, du machst deine Augen zu und dann, und dann ist eine Linie da. Und das werde ich dir zeigen, wie das geht. Also, es gibt viele Methoden, die du anwenden kannst. Die Hauptmethode ist aber folgende. In Gate 4 werden ja drei Sachen verankert. Auf der einen Seite hast du das Codewort free, was in der Vorversion nicht war. Dann hast du den goldenen Anker und du hast das Zählen von 1 bis 5. Das sind so diese drei Werkzeuge, die du nutzen kannst, um sehr schnell, wenn du meditierst, deine Disconnection zu deinem Körper aufzubauen. Dass du immer wirklich da sitzt, du meditierst und auf einmal so ein paar Sekunden später oder eine Minute später... Oh! Sitze ich oder liege ich gerade? Ich habe keine Ahnung. Oh, wo sind meine Hände? Ich spüre sie nicht. Und dann wirst du halt lernen, in einen Bewusstseinszustand zu kommen. Der ist vielleicht am Anfang ein bisschen komisch, aber man gewöhnt sich daran, dass du meditierst und dass du keinen Körper mehr hast. Und das geht nur, indem du lernst, durch Deep Body, -Body Scan Meditationen dich zu disconnecten, also deinen Körper nicht mehr zu empfinden. Und das geht genau durch Geht 4, was wir dort trainieren indem du dein Bewusstsein nimmst und verschiebst von einem Körperteil zum nächsten. Wir gehen dahin, wir gehen dahin, wir machen das, wir gehen das. Und damit du den ganzen Körperteil durchgegangen hast, bist du mit deinem Bewusstsein sozusagen dissoziiert und dann machen wir die Ausdehnung und dann dehnen wir uns aus und haben mit dem Körper nichts mehr zu tun. Und dann gelangst du in diesen erweiterten Bewusstseinszustand und wenn du den dann erlebt hast und fühlst und, und wahrnimmst, dann kommst du zurück und dann wird das verankert, dieser Zustand im, im, im Gehirn. Und dann kannst du mit diesen Ankern sofort dein Gehirn dein eine Rückkopplung, ah, okay, ich habe das schon mal erlebt, äh, wie es ist, nicht meinen Körper zu fühlen und zu spüren. Und dann kannst du mit diesen Ankern eine, äh, eine Rückkopplung erzeugen, einen Trigger, also mit diesem Trigger, äh, dich sofort wieder zurück in diesen Zustand zu versetzen, ohne die Frequenz zu hören. Ja? Das ist dann halt später so, du machst deine Augen zu, meditierst, machst deine Anker, zack, bum bist schon in erweiterten Bewusstseinszustand, weißt nicht mal mehr, wo du sitzt und wo, ob du im Wohnzimmer bist, im Schlafzimmer, ob du sitzt oder liegst, du wirst das nicht mehr wissen. Und dann hast du sozusagen gelernt, das, was Jugis in 30 Jahren trainieren, äh, zu indizieren. Das ist für mich so etwas wie ein Stützrad. Also du, äh, diese Werkzeuge, die GATE-Programme sind Stützräder, um mit deinem Bewusstsein mehr zu machen, als du glaubtest, was möglich ist damit. Ja. Also, das Wichtigste in GATE 4 ist folgendes. Vor allem, wenn du es nutzt. Ja, der Anker, der ist früher in der Vorvision nicht so richtig genutzt worden. Der Trick ist, dass du das Zählen von 1 bis 5 anwendest. Das heißt, du machst zuerst, wenn du G5 trainiert hast. Ich werde gleich auf, das, auf die allgemeine Nutzung eingehen, aber vorher noch als Generalmethode, als Schlüsseltechnik. Die Generalmethode ist, dass du in Git5 das ziel von 1 bis 5 anwendest. Ja. Stell dir vor, du liegst da ja, und du du äh, visualisierst dann das, das ähm, du sagst ein paar Mal das code Codewort Free. Ich empfehle dir sowieso vor, geht 1, geht 2 und 3 zu hören und zu verankern, weil dann hast du sozusagen Werkzeuge, die dir helfen, geht 4 noch besser zu nutzen und leichter die ganzen Übergänge zu machen. Ja. Also idealerweise ist es so, du, du machst deine Augen zu, meditierst, gehst in das Codewort free, kommst in den gedankenlosen Zustand, durch die zwei Trainings mit Visualisierung kannst du sehr super visualisieren. Dann ähm, visualisierst du dir den goldenen Anker. Am besten du kaufst dir irgendwo bei Amazon so einen goldenen Anker oder so, schaust den dir einfach vorher wirklich echt an. Ähm, ich hole mal kurz meinen. Wuppdiwupp, hergezaubert. <lacht> Das ist mein goldener Anker, da habe ich einfach besorgt. Keine Ahnung, was das kostet. 29 Euro, ein Dekoartikel. Und dann schaue ich mir, bevor ich G4 anhöre, so 20 Minuten einfach an. Dann kann ich mir in der Vorstellung richtig gut vorstellen. Wenn wir das in G4 verankern, dann weiß ich, wie der aussieht. Ich kann mir wirklich vorstellen, weil ich ihn sehe, weil ich mir das vorstellen kann. Das heißt, der Trick ist immer, wenn du G2 das Video gesehen hast, das Nutzungsvideo. Dann weißt du, wie wichtig es ist, das, was du dir vorstellst, wirklich gesehen zu haben. Weil dann ist es keine Vorstellung mehr, sondern es ist eine Erinnerung, sprich eine Rückkopplung im Gehirn. Ja? Ich tue den so hin, damit wir wissen, wie das, dass ja so da ist. Nicht, ne? dass ich da hinschauen, und dann mein Bewusstsein verliert. <lacht> also, dass du holst dir sowas, verankerst das. Das ist natürlich Optimalbedienung, wenn du sowas hast. Dann... Also du stellst dir dann den Anker vor, also gehst du dann äh, das code dot free durch, sag, visualisierst den Anker und gehst immer das code dot free durch. Einfach visualisieren, free, free ähm, und so weiter. Dann wirst du merken, wie, wie du dein Bewusstsein schon ausdehnst. Wenn du das öfter geht, viel trainiert hast, dann wirst du durch die Bodychecks grundsätzlich schon eine sehr leichte Disconnection aufgebaut haben. Ja? Ähm, dann, ähm, wird ja dort äh, das zählen von 1 bis 5 verankert und das ist jetzt voll ähm, wenn du schon merkst okay du dehnst dich schon aus und du hast, spürst schon deine hände nicht mehr das ist dann sowas was wie, wie so eine aura so eine zweite schicht die ist dann so groß ungefähr und du spürst richtig wie deine hand größer ist und so weiter aber du wirst noch deine normale hand spüren, aber auch die größere hand spüren, die um dich herum ist ja sehr sehr interessante erfahrung Um ähm, dann ähm, zählst du bis 1 und dann spürst du und dann visualisierst du, wie dein Bewusstsein sich ausdehnt, wie so eine Aura Schicht ja, in die nächste Schicht, also stell dir vor, du liegst da und dann wupp, bist du so groß, ja. Und dann machst du wieder Deep, stellst einen Anker vor, das machst du vielleicht so 20, 30 Sekunden und dann sagst du 2 und dann wupp, dehnst du dich noch weiter aus, ja, 30 Meter. Und dann wirst du merken, bei jeder Ausdehnung, wow, Du, dein Bewusstsein dehnt dich aus. Und dann vier. Und du wirst noch viel größer. Fünf. Und bei fünf bist du so groß für die ganze Erde, für das ganze Universum. Ja? Und du wirst merken, mit diesen Zielen von 1 bis 5 baust du dir sozusagen deine, deine ganzen Körper, wechselst du von einem Körper in den nächsten, in den nächstgrößeren in den feineren Körper, der immer größer ist. Und der letzte hat überhaupt keinen Körper mehr. Du bist es nur noch bewusster. Und das ist nämlich der Trick, das ist nämlich der ganze Schlüssel an geht 4. Du trainierst auf der einen Seite dich von deinem Bewusstsein, stell dir vor wie so einen Aggregatzustand. Dein Körper ist ein Eiszapfen ähm, und wenn der schmilzt, dann kannst du schon so ein bisschen reindrücken und verformen. Dann bist du ein Eiskörper. Und wenn der flüssig wird, dann, ähm, dann bist du so ein Astralkörper. Dann ist er flüssig. Man sieht ihn noch, kann etwas damit tun, aber er ist noch da. Wenn du noch weiter gehst, dann schmilzt das Flüssige zu Gas. Dann weißt du, oh Gas, ich kann es riechen, ich kann es sehen, aber es, ich kann durchgreifen. Ja? Also du wirst noch feiner. Und dann gehst du in den nächsten Körper, wo du dann nur noch Bewusstsein bist, wo, du, wo man denkt, du bist nicht mehr da, aber du bist bewusst, du bist existent, du bist vor, du bist da, du nimmst es wahr. Also du lernst, dein Bewusstsein so fein zu machen, dass du dich mit deinem Bewusstsein in diese Aggregatzustände durchläufst. Das ist das, was wir in G4 trainieren. Und in geht 5 nutzen wir das sozusagen dann in den stealth damit zu gelangen. Ja. Das ist der ganze Trick, also dieses Zählen von 1 bis 5. Und jetzt kommt die geheime Methode, die ganz wichtig ist. Wenn du geht 4 ein paar Mal gehört hast mit der Methode, die ich dir gleich vorstelle, dann ähm, gehst du einfach so, wenn du schlafen gehst, weil jeder, jeder schläft jeden Abend ein. ja, Und du wahrscheinlich auch. Ähm, also ganz sicher sogar. Du legst im Bett. Und der Trick ist, dass du das, was du in G4 trainiert hast, dass du das mit den Codewürtern und mit den Ankern jeden Abend vorm Schlafen gehen machst. Vor jeder Meditation machst. Also immer wenn du meditierst, nicht einfach nur Augen zu meditierst gerade, sondern du machst G4 Verankerungen vor jeder Meditation. Weil wenn du am Tag zwei, drei Mal meditierst, dann hast du die ersten, sagen wir mal, drei Minuten, die du dafür brauchst, wo du deinen body Check machst, deine Blitzausdehnung, deinen Blitzanker. Dein Blitz Free plus dein Blitz 1, 2, 3, 4, 5. Das wird ja nicht so lange dauern. Wenn du das wirklich gut kannst, kannst du es in 10 Sekunden auch machen. Ja? Zack, kurz Körperteil, durchgehen, Codewort und Free Anker vorstellen und du bist raus. Ja? Am Anfang reicht 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten. Je nachdem wie, wie geübt du bist. Ja? Aber wenn du das vor jeder Meditation machst und immer wenn du im Bett liegst und kurz vorm Einschlafen bist, dann wieder machst deinen Body Check machst dann wirst du schon grundsätzlich entspannt sein und entspannter einschlafen. Und du wirst lernen, grundsätzlich dich vom Körper zu disconnecten. Ganz, ganz wichtige Methode. Das heißt, du trainierst auf der einen Seite G4 ein paar Mal und dann nutzt du das, was du machst in G4 und wie du es machst, als Werkzeug im Alltag. Vor jeder Meditation und vor jedem Schlafen gehen. Dann hast du sozusagen eine Routine, wo du passiv trainierst. Jeden Tag dich zu disconnecten und in diesen Bewusstseinszustand der außerkörperlichen außer Wahrnehmung zu gelangen. Vielleicht hast du noch nicht am Anfang gleich eine Astralreise, aber du wirst einfach trainieren, dich zu, dich zu disconnecten vom Körper. Und das wird sehr, sehr wichtig sein. Ich, hatte zum Beispiel, ich habe das gelernt durch, mein, durch, durch G4, durch die alte Version. Und als ich, ich hatte vor 2-3 Jahren eine Operation. Und ich kam ins Krankenhaus und ich musste operiert werden am Knie. Ich hatte so eine große Fleischwunde. man hat meine Kniescheibe gesehen. Der Arzt wollte mich dann spritzen ich so, nee, nee, brauchen Sie nicht. Ich äh, habe gelernt, mein, mich zu disconnecten und Sie können ganz normal normale Operation durchführen, ohne Schmerzmittel, ohne Spritze. Und der hat wirklich meine Kniescheibe genäht und ich konnte mich disconnecten, weil ich es damit trainiert habe. Und wenn du natürlich G5 kennst, dann weißt du, wie krass man das machen kann, wie man im E.G. sieht. Da ist nichts mehr. Ja? Da gehen Wellen, zack, Bom, Linie. Da kommt nichts mehr. Da kannst du tun, was du willst. Und das kann man trainieren, das kann man lernen. Ja? Und das funktioniert auch. Das funktioniert wirklich. Ich mache, ich werde keinen Spaß. Das ist wirklich eine, ein Fakt. Es wird diejenigen, die dieses G5 kennen und wissen, das wird ja in Operationen verwendet für diejenigen, die... Die zum Beispiel eine Unverträglichkeit auf Narkose haben. Da gab es einen Arzt, der Dr. Estelle, der hat Operationen, Herzamputationen und so weiter durchgeführt im Wachzustand bei den Leuten, die keine Narkose hatten, keine Schmerzmittel, die einfach nur in Hypnose waren. Also man kann das auf jeden Fall trainieren und lernen. Gut, also das ist sozusagen der Kern von dem Ganzen. Und jetzt komm ich, äh, kommen wir zu der Methode, wie du G4 wirklich nutzen kannst. Also, Tageszeit. Ich habe hier stehen. Am Effektivsten liegt diese Frequenz, während du meditierst, also jede Meditation, die ersten mal empfehle ich für dir die, für diese Hypnose direkt nach dem Aufstehen durchzuführen. Das heißt, du hörst dir geht 4 an, du schläfst ganz normal, weil der Trick ist, vom Einschlafen wirkt es natürlich auch super. Auch am Tag ist es ein bisschen schwieriger, weil am Tag hast du den Nachteil, du bist schon verspannt vom Tag, vom Reden, vom, du hast Gedanken. Aber wenn du geschlafen hast, dann bist du komplett, kommst schon aus der tiefen Entspannung, du kommst schon aus der Theta-Wellen raus. Und wenn du es dann hörst, dann gehst du direkt wieder hin, dorthin zurück, wo du gerade herkommst. Das heißt, dort wird es dir viel leichter fallen, direkt nach dem Schlafen zu hören. Das heißt, am besten, du gehst, du gehst eine Stunde früher schlafen als sonst, stehst einfach in der Früh auf, bis, meditierst ganz normal, also meditierst so meditierst du eine halbe Stunde, und dann im... Sitzen oder liegen, was hier lieber ist, hörst du geht 4 an. Du kannst die erste Hälfte im Sitzen hören und dann legst du dich hin. Aber ich empfehle trotzdem einfach, mal im Liegen zu üben, ähm, weil wenn du es dann gut kannst, dann kannst du eben sitzen auch, weil dann kannst du dich super leicht disconnecten vom Körper. Wichtig ist vor allem am Anfang, dass du nicht einschläfst, ja, vor allem in der Früh. Darum ist vielleicht besser aufzustehen, ihm was zu tun und dann dich noch mal hinzulegen, aber nicht so viel aktiv zu sein, nicht zu reden, ähm, nicht vielleicht zu lesen im Bett zu lesen und dann zu hören. Wichtig ist, dass du, wenn du es in der Früh hörst, nicht einschläfst. Ja, das ist ganz wichtig. dass Du hörst es am besten in der Früh an. Ja? Gut, falls du mystische Erfahrungen einleiten möchtest, dann entweder vor dem Einschlafen bzw. in einer Schlafunterbrechung. Ich habe da ein eigenes Video macht, gemacht. In G4 in den Reiter, wenn du in das G4 im, im, im Shop gehst, dort gibt es einen Reiter, der nennt sich ähm, Videos und dort findest du ein Video nennt sich Schlafunterbrechung aber richtig und dort zeige ich dir eine Methode, wie du Schlafunterbrechung richtig machen kannst. Das kannst du super koppeln mit Geht4. Ja? dass Du schläfst 4 Stunden, bleibst eine halbe Stunde munter, die Technik zeige ich dir ganz genau und dann hörst du Geht4 an. Und dann wirst du vermutlich danach einschlafen und dann verspreche ich dir, du wirst irgendwas kannst erleben. Entweder austral resoluziden also Traum oder sonst irgendwas. Irgendwas mystisches. Gut, langfristige Nutzung ist beziehungsweise die allgemeine Nutzung vorher noch, beim ersten Mal hören, höre dir zuerst g 1 an, dann höre hör dir geht 2 an, also mit der normalen Methode von g 2, also geht 1 zur Mittagszeit, geht 2 Nachmittag und dann vorm Schlafen gehen geht 4 und dann in der Früh Nochmal geht 4. Wenn du, wenn du sagst, du wirst es wirklich übertreiben, dann mach eine Schlafunterbrechung, hör dann geht 4 an, schlaf dich aus. Wenn du munter wirst, meditiere kurz und leg dich wieder hin und hör nochmal geht 4. Dann hast du wirklich die ultimativste, maximalste Wirkung von geht 4 rausgeholt. Das machst du nur einmal aber. Und dann höre geht 4. Ähm, die nächsten 3-7 Tage, idealerweise 21 Tage, jeden Tag. Ja, direkt nach dem Aufstehen. Du wirst merken, wie sich dann, wenn du es 21 Tage machst, wie du so leicht Bewusstsein switchen kannst. Und dann, wichtig, wie ich es vorhin erwähnt habe, die Kopplung, jede Meditation am Tag über mehrmals zu meditieren und jeden Tag vorm Schlafen gehen, deine Bodycheck zu machen, den goldenen Anker vorzustellen, das dort Free zu sagen und 1 bis 5 zu zählen und um eine aufdehnung dabei zu machen. ja Gut, ja und dann habe ich hier noch langfristige Nutzung, wenn du das 21 Tage gemacht hast. Äh, lernst du halt relativ schnell, ähm, dann dich zu disconnecten. Ja? Ich habe ab der Hälfte von der Frequenz ein Frequenz eingebaut, wo du eh schon beim Hören merkst, wie sich dein Bewusstsein in den nächsten Körper verschiebt. Wichtig ist immer, immer du im Bett liegst, mach halt den Bodycheck, mach deinen ganzen Anker. Und ich habe noch ein wichtig Plus stehen. Ich habe mh, in der Meditation, nutze Blue, blauer Himmel, und dann äh, dein Blitz Bodycheck, ähm, habe ich ähm, eine in der Morning- und Night-Meditation habe ich eine Kickstart-Version gemacht, eine, eine 20-minütige abend -Meditation, die ich dort vorgestellt habe, oder äh, auf YouTube eine Nachtmeditation, aber die, die, die du in der neuen Morning-Night bekommst, hat den Effekt, dass ich dort die neue Frequenztechnologie von G4 mit eingebaut habe, die ganz frisch vor einer Woche produziert wurde und entdeckt wurde. Ähm, Habe ich dort eingebaut und die kannst du vom Schlafen genutzen und passiv, während du die Nachtmeditation hörst, einfach direkt deine Anker verwenden. Das ist die ultimative Training. Ich persönlich nutze die Kickstart-Abendmeditation 20 Minuten und um die 10 Minuten in der Früh jeden Tag und jede Nacht und bau dort mit diesen Ankern, trainiere ich mein Bewusstsein. ja So als Geheimtipp. Gut. Das war es, eh viel geredet, aber so nutzt du das am besten und äh, regelmäßig. Dann wirst du merken, du brauchst immer dann geht 4 nicht mehr, sondern du, du machst einfach deine Augen zu, meditierst, machst deine Anker und du wirst merken, boah, wo ist mein Körper hin? Und am Anfang, wenn du es gibt einmal so diesen Punkt. Am Anfang wirst du jetzt immer noch so sagen, ja, ich spüre den Körper so gut wie nicht mehr, aber irgendwann kommt es zu einem Punkt, wo es dann BAM macht und du bist dann nicht mehr da. Du bist, man nennt das dann Breakthrough. Du bist dann komplett in einem anderen Bewusstseinszustand. Das kann am Anfang die ersten paar Male beängstigend sein, wo du denkst, boah, wie komme ich zu meinem Körper zurück? Ich spüre nicht mehr. Überhaupt kein Thema. Du kommst immer gleich zurück, Codewort Home. Ja. Oder du kommst sowieso immer gleich zurück. Aber es ist im Prinzip einfach die Technik, dass du lernst, dein Bewusstsein zu disconnecten von der physischen Realität und vom Körper. Und dann wirst du nämlich dann, wenn du meditierst, in der du lernst, schnell loszulassen, dann geht's los. Dann geht deine Bewusstseinsreise los. Und das ist jetzt meine Arbeit, als Bewusstseinscoach dir Sachen beizubringen, wie du andere Bewusstseinszustände erlebst und dass du dort sozusagen, was du dort machen kannst. Das ist meine Hauptarbeit. Dann fängt die Reise erst richtig an. Und dann geht's dann los in den nächsten Geht. Also bis bald. Tschüss.